die Bayern kommen schon wieder in der Führerswehr und jetzt danach. Ja, das freut, das freut. Und wenn wir hier ab in der Einbahn, wie ich alle mal gesagt habe, ein klarer Sonsenschluss für die Bayern, die sagt, eh, kaum noch zu sehr unsinnig, dass wir mit nach vorne, mit sehr hohen Sympathie. und so geht es dann auch wieder rein. Perle dran und um. So, dann schrauben wir mal die Katze an. Mit dieser eigenen Katze schrauben. Perle. Teil heraus. Und dann können wir probe die Batterie wieder einlegen Und den Arm befestigen. Aber die Ampliode reicht nicht aus. Woran liegt das jetzt? So, untersuchen wir das mal weiter, indem wir die Batterie von Schmied nebeneinander auf und der Arm schwingt von selbst wunderschön los. Tja, woran liegt So, was passiert, wenn man die Batterie und den Arm Dann wird es und die Batterie ist einfach magnetisch. Da ist er dran. Interessant ist vielleicht die Art der Lagerung. Einfach, einfach ein Keil. Und wenn das mal außen mittig fällt, durch das Schwingen an die Ränder wird das wieder zentriert. Also funktioniert der Arm immer. Hauptsache die Batterie ist gleich wieder weg.